16 Jahre war sie Bundeskanzlerin. Nun ist Angela Merkel mit dem höchsten deutschen Orden für persönliche Leistungen geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier überreichte ihr am Nachmittag im Schloss Bellevue das Großkreuz des Verdienstordens in besonderer Ausführung. Kritik an der Auszeichnung kommt von der Linken und der FDP, aber auch aus Merkels CDU. Deren vize Linnemann sagte, Merkel habe beim Atomausstieg und in der Flüchtlingskrise eklatante Fehler gemacht.